Wir beim Absolut Run Bremen machen jeden Dienstag unseren Community Run und 18.30 Uhr geht es bei uns los und jeder ist willkommen, der Lust hat, mit uns zu laufen. Es geht darum, viel Spaß miteinander zu haben, ein bisschen zu schnacken und einfach Community sein. Wir laufen, sich ein bisschen austauschen und nachher trinkt man noch was Nettes zusammen. Jeder ist willkommen, jeder kann hier mitlaufen, jeder läuft auch mit.